Habt ihr Bock, Betrügern und Verbrechern euer hart verdientes Geld einfach so in den Rachen zu werfen? <lacht> ich auch nicht. Aber die Verbrecher haben bereits angeklopft, das heißt es wird wirklich schwierig, die jetzt loszuwerden. Und diese Verbrecher nutzen die jetzige Krise bzw. Situation schamlos aus, indem sie uns um Almosen bitten. Und weil diese Situation für die Automobilindustrie jetzt besonders hart ist, wünscht sie sich eine Neustartprämie. Das Schlimmste dabei ist eigentlich, dass man ihnen nicht gleich eine Abfuhr erteilt hat, sondern erst bis Juni, bis Ende Juni nachdenken möchte, ob man ihnen nicht vielleicht doch ein bisschen was von unserem Geld abgibt. Und wer von uns möchte denn nicht gerne mit seinen Steuergeldern alte Technologien unterstützen? Am besten noch welche, wo ich mir bis heute nicht sicher sein kann, ob das, was da beworben wird, tatsächlich der Wahrheit entspricht. Drehen wir die Zeit mal rund zehn Jahre zurück. Da gab es sowas ähnliches schon mal. Da gab es nämlich die Abwrackprämie für die Automobilhersteller. Das hieß am Anfang 1,5 Milliarden unseres Geldes für die Automobilindustrie. Natürlich hat das nicht gereicht. Man hat gesehen, okay, es läuft und hat das Ganze erhöht auf 5 Milliarden. Jetzt hört sich das natürlich nach viel Geld an. 5 Milliarden, das ist viel Geld. Und wer weiß, vielleicht bewegt sich das auch wieder in so einem Rahmen, über den jetzt gerade nachgedacht wird, was man der Automobilindustrie wieder zuschießen könnte. Aber ich bin der Meinung, wir müssen jetzt keine Industrien retten, denen es sowieso gut geht. Wir müssen jetzt Menschen retten. Da draußen stehen wirklich Existenzen auf dem Spiel. Und da muss das Geld in Richtung Mensch fließen und nicht in Richtung Industrie. Denn wir wissen ja ganz genau, was mit dem Geld passieren wird. Es ist immer wieder dasselbe. Ja? Es wird natürlich beteuert, das ähm, wird reingesteckt in Forschung und was weiß ich was. Und in die Menschen und in die Arbeitsplätze, damit sie nicht verloren gehen. Ähm, am Ende finanzieren wir mit diesem Geld mal wieder die Gewinne der Automobilkonzerne und die Dividenden der Aktionäre. Das ist alles, was wir damit machen. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Und es kann nicht sein, dass es dann immer wieder heißt, so verbrechertypisch, ja, ähm, wenn wir das Geld jetzt nicht bekommen oder wenn wir nicht irgendwo irgendwie unterstützt werden, dann gehen diese ominösen 100.000 Arbeitsplätze verloren. Bei VW zum Beispiel. Wo ich mir dann denke, ja gut, dann gehen sie halt eben verloren. Was, was soll's? Ich meine, ihr schreit doch immer, Kapitalismus ist super, freier Markt ist super. Wenn diese 100.000 Arbeitsplätze von alleine nicht, gehalten werden können ja dann sind sie halt eben weg und wenn es dann nächstes jahr oder in zwei drei jahren wieder besser läuft und man braucht die leute dann stellt man sie bitte schön ein aber man kann doch nicht die ganze zeit das volk erpressen und sagen wir sind ja so geil wir sind so eine tolle industrie an uns hängt alles und ähm, wenn ihr euer geld nicht äh, uns in den rachen werft dann ähm, rächen wir uns quasi bei euch aber mir sind nicht diese 100.000 menschen oder arbeitsplätze egal darum geht es nicht es geht darum, dass wir schon längst weiter sein könnten, uns von dieser Abhängigkeit, von dieser ges künstlich geschaffenen Abhängigkeit von Geld und Arbeit hätten schon längst trennen können, ja. Aber die, die Politik kriegt es einfach nicht auf die Reihe. Es ist ja viel einfacher, denen dann wieder Geld in den Rachen zu werfen. Die sollen mal schön machen, dann verändert sich nichts, dann bleibt alles ruhig, dann verändern sich nämlich auch keine Machtverhältnisse. Das kommt ja dazu. Jede Veränderung, ähm, egal in welche Richtung, positiv, negativ, jeder Fortschritt bedeutet für irgendjemanden irgendwo Machtverlust, ja. Und da haben die alle riesen Panik davor. Und es ist einfach ekelhaft, wie wir da wirklich erpresst werden von, von Firmen. Und wir können nicht weiter Firmen subventionieren. Das ist absoluter Bullshit. Wir könnten das Geld genauso gut nehmen und sagen: Okay, wir investieren das in Menschen. Wir hätten schon längst vor Jahrzehnten über das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren können. Wir hätten schon längst an einer ganz anderen Stufe sein können und hätten tatsächlich jetzt Menschen retten können. Ja, wir könnten sagen: Okay, wir reißen uns jeden Tag den Arsch auf, wir gehen doch sowieso jeden Tag alle arbeiten, damit wir irgendwie über die Runden kommen und uns noch ein bisschen mehr leisten können. Also können wir diese Geld, was wir wirtschaften, auch nehmen und sagen, okay, wir führen jetzt endlich dieses bedingungslose Grundeinkommen ein, damit Leute eben von dieser künstlich geschaffenen Existenzangst loskommen, damit sie sich davon befreien, damit Unternehmen sich nicht hinstellen können und sagen können, wir sind so groß, wir sind so mächtig und so toll, ihr müsst uns dienen, ja? ihr müsst uns euer Geld in den Rachen werfen, anders geht die Wirtschaft sonst kaputt und geht dieses Land kaputt. Das ist absoluter Bullshit. Wir müssen uns von diesen Methoden trennen. Wir könnten das Ganze schon längst auf eine andere Schiene gebracht haben und sagen, okay, es geht jetzt nicht darum, hier die Wirtschaft zu pampern und ständig irgendwas am Leben zu erhalten, künstlich, ja? was hätte schon längst ähm, implodieren müssen eigentlich. Ähm. Nein, wir kümmern uns um die Menschen, denn die erwirtschaften ja die ganze Kohle, die gehen ja jeden Tag arbeiten und die sollen gefälligst auch eine Sicherheit haben in dieser Gesellschaft, denn deswegen leben wir ja zusammen, deswegen leben wir in der Gesellschaft, damit wir uns gegenseitig absichern können, damit nicht jeder in diesem kapitalistischen Denken wie in den USA irgendwo verankert ist und sagt, ich muss alles alleine schaffen, nur wenn ich etwas alleine schaffe, dann bin ich was wert. Absoluter Bullshit, ja. Deswegen leben wir in einer Gesellschaft, damit genau das nicht passiert, damit wir uns absichern können, damit die äh, Menschen und die, damit die Firmen nicht kommen können und sagen können, hey, hier, ihr habt zu tun, ähm, was wir euch sagen, sonst bricht ja alles zusammen. Und diese Verbrecher, die ja Milliarden Gewinne jedes Jahr machen, ja. Ich muss das kurz ablesen. Allein VW, der zweitgrößte Automobilhersteller der Welt, hat letztes Jahr 13,54 Milliarden Gewinn gemacht. Jetzt denken wir nochmal zurück ähm, an die Krise 2009, an die Abwrackprämie. Da gab es insgesamt 5 Milliarden vom Staat für diese Abwrackprämie. Jetzt müssen wir mal überlegen, dieser Auto, eine Automobilhersteller macht schon fast das Dreifache oder mehr als das Doppelte. Hat er letztes Jahr gemacht und die Jahre davor natürlich auch Milliarden, Milliarden, Milliarden in So, und jetzt wollen die Geld von uns. Aber noch mehr verarschen lassen können wir uns ja kaum, oder? Die, die könnten doch genauso gut die Gewinne nehmen und sagen, okay, jetzt haben wir die halt eben für dieses Jahr, weil es dieses Jahr ein bisschen enger wird. Natürlich wird das nicht passieren. Natürlich ist das Geld schon was weiß ich wo gelandet. ja Und natürlich wurde das schon an Aktionäre ausgezahlt und, und, und. ja Und irgendwo investiert, wo auch immer. Von mir aus auch gerne in zukünftige Technologien. Wunderbar, alles schön und gut. Aber... Man kann doch nicht von den Menschen verlangen, dass sie immer wieder gerade stehen für, für die Misswirtschaft oder für die, ähm, für die Wirtschaft an sich, ähm, wenn es dann mal halt nicht so gut läuft. Ja, dann läuft halt nicht so gut. Dann heißt es halt eben freier Marktkapitalismus. Das wollt ihr doch immer alle. Das ist doch immer so super. Ja? Es kann nicht sein, dass die Menschen dann wieder einstehen müssen, ähm, wenn es für andere äh, Unternehmen nicht gut läuft. Ja, bei den kleinen und bei den mittelständischen Betrieben heute auch keiner so groß rum. Also da kommt jetzt auch keiner und klopft bei mir an die Tür und sagt, du, ähm, mein Restaurant von nebenan, kannst du mir da mal äh, ein paar Euro leihen, das funktioniert gerade nicht. Und das sind keine äh, Milliardäre da drüben. Ja? Also es ist wirklich pervers, was, was, was die ähm, für eine Macht haben, was die sich trauen, ja, nach dem ganzen Scheiß, den sie abgezogen haben, stellen die sich tatsächlich hin und sagen, ja, ähm. Wir brauchen das Geld. ne? Und dann stellen sie sich auch hin und sagen, nee, nee, über Dividenden wird dann ja nicht diskutiert, die werden trotzdem ausgezahlt. Ja, Gewinne machen wir dann trotzdem am Ende, ist doch klar. Also absolut asozial, wie sie diese Machtposition ähm, ausnutzen, ja, wie sie, wie sie uns erpressen ähm, und dann... Denkt die Politik nicht eine Minute daran, das Ganze vielleicht umzukehren und zu sagen, Moment, so kann es doch nicht laufen. Kann doch nicht sein, dass die Wirtschaft den Menschen vorgibt, was was was sie tun müssen. ja. Es muss doch genau umgekehrt sein. Die Menschen müssen der Wirtschaft vorgeben, wie es zu laufen hat. Ich weiß im Moment, es ist noch nichts passiert. Es ist noch kein Geld geflossen. Aber wie gesagt, ich befürchte wieder das Schlimmste. Und dann sollen wieder alle dafür zahlen, obwohl es wirklich so viele Dinge gerade gibt, die brennen, ja, wo, wo man wirklich sehen muss, dass man Menschen rettet. Also ich habe... Ich bin gespannt, ob wir nicht vielleicht auch höhere Selbstmordraten jetzt tatsächlich erwarten müssen, wenn das Ganze hier rum ist, was dann tatsächlich alles noch passiert mit den Menschen. Die Wirtschaft ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Ja, Das können wir verändern, das können wir... Formen, wie wir möchten. Aber das, da hat keiner Bock dazu, offensichtlich. Ja? Also ich habe wirklich Angst um die Gesellschaft, dass man da Menschen wegen ein paar Euro tatsächlich ähm, Existenzen raubt. Ja? Und da sind dann irgendwelche Verbrecher, die tatsächlich Milliarden wieder von uns fordern, ähm, weil sie befürchten, ähm, dass ihre Gewinne geschmälert werden. Was anderes ist es ja nicht. Ja, Und dann kriege ich echt so einen Hals, wenn dann darüber nachgedacht wird, denen schon wieder Geld zu geben, obwohl es es sowas von vermasselt haben, schon vor Jahrzehnten. Also es, ist, es ist wirklich furchtbar, ja? Ich bin wirklich getriggert, ja. Und wenn ihr jetzt auch getriggert seid, dann bitte postet in die Kommentare. Ähm, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, ob ihr denkt, ähm, ja, wir müssen da weitermachen, die sind so mächtig, wir müssen denen das Geld geben, weil sonst sitzen am Ende noch mehr Leute auf der Straße oder sagt ihr, okay, wir können das nicht mehr weiterführen. Es kann nicht sein, dass die uns ständig erpressen. Also ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt kommentiert. Vielen Dank fürs Zusehen.